40 Tage Reich Gottes. Heute Tag Nummer 18. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Die, äh, die Bibel spricht ähm, in Lukas Kapitel 17, Vers 21, sagt Jesus. Jesus sagt, Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. The Muss eins verstehen. We wenn du thing. wiedergeboren bist, When you are born again, ist das Reich Gottes mitten unter euch. Then, then the ist of God is right in und, und das ist das Thema jetzt gleich. And that's the theme for today. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. The of God is in the midst of us. Jesus erklärt uns eine, ein Prinzip des Reiches Gottes. And uh, Jesus explains to us a principle of the kingdom of God. Wo zwei oder drei two or three zusammen sind in meinem Namen, get, in name, bin ich mitten unter ihnen. I am right in the midst of them. Also, wenn du zusammenkommst, zu zweit oder zu dritt, when, when two, together, und sie sind im Namen des Herrn zusammen, Christ, wissen wir, Jesus ist mitten unter ihnen. Then we know, Jesus is right in midst. Und das Reich Gottes ist mitten unten euch. So besonders. Wir müssen verstehen, dass wir nicht das Reich Gottes irgendwie reinbringen müssen, sondern das ist schon automatisch bei uns, But it's automatically with us. mitten unter uns. Right in the midst of us. <lacht> Und dann sagt Jesus, wo zwei eins werden, What Two, jesus says, two one, Was immer sie bitten, they ask, wird geschehen. It will das ist ein Prinzip des Reiches Gottes. This is a of the of God. Wenn wir zusammenkommen, when we come together, ist Jesus mitten unter uns. Then jesus is right in the midst of us. Das Reich Gottes ist mitten unter uns. The of God is und wenn wir dann in Einheit und Liebe zusammen eins werden, was immer wir bitten, we ask, wird geschehen. It will das ist das das Reich Gottes kommt immer dann zu dir, wenn der König Jesus in dein Leben kommt. Der König ist in deinem Herzen. The King is in your heart. Somit ist das Reich Gottes in deinem Herzen. And so the of God is in your heart. Weil Jesus es erklärt. Jesus it Und er sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und, says, right Und wenn wir das verstehen, dass das Reich Gottes in uns ist, dann verändert es all unser Denken, alle unsere Prioritäten, all alle Werte unseres Lebens. All Und alle Dinge tun wir, der Herrschaft die Jesu unterwerfen. All life, du wirst zuerst trachten nach seinem Reich First you will, we will seek his kingdom und seiner Gerechtigkeit. And his righteousness. Und alles andere wird höchst zugetan werden. Wir werden Prioritäten neu setzen, we will have new priorities. wie wir mit der Zeit umgehen, How we handle time. wie wir wie wir unser Urlaub verbringen, wie wir unser Geld ausgeben, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen. Ich möchte dich ermutigen, dass du ins Reich Gottes investierst. Deine Zeit, your time, deine Liebe, your love, deine Gebete, your prayers, deine Fürbitte your, your, your und dein Urlaub. And your Sei bereit, mal einen Missionsersatz zu machen. Yeah, be ready to, to go into a mission work for ja. a holiday. Weißt du, jedes Mal, wenn ich auf Missionsreisen bin, Every time when I am on mission trips, zum Beispiel in Indien manchmal, Sometimes in India. Und da geht es richtig heftig dort. Very tight, very so wie Paulus auf Missionsreisen. Just like Paul mission trips. Ich bin jeden Tag in einer anderen Stadt. And town. Und wir predigen das Reich Gottes. And we the of wir God. heilen die Kranken. Wir treiben Dämonen aus. Es macht richtig Spaß. Really fun. <lacht> ich komme nach Hause, ich bin total müde. Ich komme home und ich bin total müde. Tired. Aber in meinem Herzen bin ich richtig erfüllt, But in my heart I'm totally weil ich weiß, die Priorität meines Lebens ist zuerst Reich Gottes. Weißt du, wenn du deine, deinen Urlaub nimmst und am, am Strand rumliegst, es ist auch gut, aber es ist nicht erfüllend für deine, für deine Berufung. But it's not fulfilling Investier mal einen Urlaub ins Reich Gottes. Invest one holiday into the of God. Das anstrengend? It can be very tough. Aber es ist erfüllend im Herzen. But it's very mm. Und wenn man versteht, dass das Reich Gottes mitten unter uns ist, haben wir andere Prioritäten. We have wie, wir, wie wir unsere Finanzen investieren. How we invest our wie wir unsere Urlaub investieren. How we invest our Und wie unsere Werte sind, unseres Lebens. Where our are and how our Die Werte unseres Lebens bestimmen sich aufgrund des Wortes Gottes. And the Be based on the word of God. Amen. Ich glaube, dass das Reich Gottes mitten unter uns ist. I that the of God is right Und dass wir das Reich Gottes in alle Ebenen der Wirtschaft bringen sollen. Dass wir sie in die Kultur reinbringen. In die Erziehung reinbringen. In, in education in die Schulen reinbringen, in Universitäten, in, the schools, in, the in die Wirtschaft reinbringen. In, in the, in the ja, und dass wir in allen Bereichen unseres Lebens and Reich it, Gottes bauen. Oh. Träum davon, dass Gemeinden entstehen in Schulen. Ich glaube, ich träume davon, dass Gemeinden entstehen und Gebetskreise entstehen mitten in, in Unternehmen. Yes, that that prayer. Ich träume davon, dass Politiker, die an der Front sind, wiedergeborene Christen sind. Dream that politicians that are right in the front of everything are born again believers Und die sich zusammentreffen zum Gebet. And they meet Träume davon, dass das Reich Gottes sich wieder ganz ausbreitet in allen Bereichen unserer, unserer Gesellschaft. Ja, ich habe einen Freund, ich habe schon erzählt von meinem Freund, der I, in Deutschland you, in ja und er ist sehr erfolgreich im Geschäftsleben. Und ähm, er hat gesagt, wir müssen das Reich Gottes in alle Bereiche reinbringen. Weil das Reich Gottes hat Kraft. Hm. Und, wenn, und wenn man es durchsäuert, dann dringt es durch yeah, mm. levels of life. Und deswegen sind wir auf dieser erde And that's why we are on this earth. Um das reich gottes auf diese in unser bereich zu bringen to bring the kingdom of God in our area. sei treu in dem wo du drin bist Be faithful in what you are doing. Ähm, egal wo du äh, zu tun hast no matter where working. ob du in einem verein tätig bist NGO, ja. Oder ob du in irgendeinem äh, Berufsleben bist. Or if you have a, a job somewhere. Oder bist zu Hause. Or you're at home. Egal wo du bist. No matter where you are. Da wo du bist, ist das Reich Gottes mitten unter dir. Where you are, the kingdom of God is right in your midst. Bring das Reich Gottes an andere Leute. Bring the kingdom of mm. God wherever you are. Wir müssen aufhören, dass wir so getrennt denken. Yeah, we need to stop thinking in in in separations. Ja, Gemeinde ist Reich Gottes. We think, well, Church is Kingdom of God. Und ab Montag mache ich mein eigenes Leben. And from Monday on, I do my own life. Und wenn du so getrennt denkst, And when you think so in, in das wird alles sehr anstrengend. Du musst Zeit geben deiner Familie. You have to give time to your family. Und zum Beispiel, sonntags ist Reich Gottes. Sunday is Kingdom of God. Und am Montag machen wir unser eigenes Ding And on wieder. Monday we do our own thing. Nein, aber Reich Gottes sollte überall sein. Kingdom of God should penetrate every level of life. Manche Menschen, sie versuchen, Zeit zu geben in die Gemeinde. Manche Leute versuchen dann, der Familie auch noch was zu geben. und auch noch dem Job was zu geben. Und wenn man so getrennt denkt, dann, dann wirst du bald einen Burnout kriegen. Aber Reich Gottes bedeutet, wir denken... Dass das Reich Gottes überall ist. Wir bauen Reich Gottes mitten in der Gemeinde. <lacht> Wir bauen Reich Gottes in unserer Familie. Wir bauen Reich Gottes in, im, im, im Geschäft. Wir bauen Reich Gottes mitten in der Schule oder in der Universität. Und plötzlich wird das, der Gedanke der Zeit ein Investieren ins Reich Gottes. Und alles, was du tust, and do, ist Trachten nach dem Reich Gottes is seeking first his kingdom. und nach seiner Gerechtigkeit. And his, his righteousness. Und dann tut Gott dir ja alles hinzufügen. And then God will add everything. Ja, und dieses Leben macht Spaß. <lacht> really ähm, Trachte nach dem Reich Gottes. Seek first his kingdom. Viel einfacher und viel besser. It's much better. Und simpler. Ja, und Jesus sagt hier: Das Reich Gottes ist mitten unter euch. in Ich möchte dich ermutigen, I want to you, dass du verstehst, dass diese neue Gedanke des Reiches Gottes verstehst. Das Reich Gottes mitten unter euch ist. Und ich möchte dich segnen. I want to bless you, möchte dich ermutigen. Ich stärken. ich Reich Gottes in allen Bereichen deines Lebens that, ausgebreitet wird. That kingdom of God will be spread through you in all levels of life. Denn das Reich Gottes ist mitten unter euch. Then the kingdom of God is right in your midst. Und vergesst niemals. I never forget. Du bist höchst begünstigt. So you are highly favoured. Tief geliebt. Deeply loved. Und mächtig gesegnet. And powerfully blessed. Amen. Amen.